Und in diesem Video geht es jetzt noch um das Barlabs-Cookie. Mein, würde ich jetzt sagen, Favorit, den ich gerne nutze. Du hast bei Barlabs-Cookie mehrere Möglichkeiten der Lizenzen und meines Erachtens auch eine Lizenz, die, wenn du zum Beispiel mehrere Webseiten hast, ein bisschen günstiger ist als das Pixelmate. Und hier sind wir jetzt also im WordPress drin. Ich habe Borlabs Cookie bereits schon installiert. Und als erstes musst du natürlich unter der Lizenz die entsprechende Lizenz hinzufügen. Ich habe jetzt hier für zwei Webseiten, weil ich digital.rogeruckstuhl.ch habe und auch die rogeruckstuhl.ch. Somit auch der Hinweis: ja, selbst wenn du eine, ich sage mal mehr seitige Installation hast, also zum Beispiel multisite nutzt mit oder ohne die entsprechenden Subdomains zum Beispiel brauchst du jedes Mal pro WordPress, Insta pro WordPress Instanz, die du installiert hast, auch eine Lizenz. Deswegen natürlich auch entsprechend eine Volumenlizenz. Du kannst das nächst höhere ist dann schon bei 25 Lizenzen und das kostet glaube ich so 100, 150 Euro. Was du dir da holen kannst, den Link findest du unter diesem Video, wie du zu diesem Angebot kommst. Und ich zeige dir jetzt mal so ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die du machen kannst. Übrigens, Ballabs Cookie hat auch selbst sehr gute Videos, die du dir anschauen kannst, die dann wirklich spezifisch darauf ausgerichtet sind. Zum Beispiel dein Tag Manager einzurichten und so weiter. Aber hier hast du jetzt mal mehrere Möglichkeiten auf der linken Seite. Du kannst die content blocker auch einrichten. Du hast hier noch Skript-Blogger, die du zum Beispiel noch hinzufügen kannst. Du kannst auch nach den Skripts scannen auf deiner Webseite. Ist also noch etwas ausführlicher. Und wenn wir uns jetzt mal die Einstellungen anschauen, dann haben wir natürlich hier Borlaps Cookie Status ein, dann Cookie Version. Das ist die Version, die du zum Beispiel, wenn du jetzt mal etwas veröffentlicht hast und dann etwas änderst, dann steht da eine neue, eine neue Version. Und ich würde hier sagen: Update Cookie Version und Neuauswahl erzwingen. Das heißt, jedes Mal, wenn du etwas geändert hast und die Person wieder zurückkommt auf deine Webseite und diese Änderung nochmals bestätigen muss, dann ist das hier eingestellt. Dann cookie Vor Einwilligung. Ich denke, das äh, erübrigt sich ja, wenn du mein letztes Video gesehen hast. Da geht es vor allem darum, dass du hier das definitiv ausschalten musst, weil du ja keine Cookies setzen darfst, bevor nicht die Bewilligung hinzukommt. Und hier könntest du noch die Einwilligungen zusammenführen, das heißt zusammenfassend der Cookie-Einwilligungen aller WordPress-Seiten mit in einer Tabelle, wenn du jetzt mehrere WordPress-Seiten hättest. Dann äh, Cookies für Bots und Crawler. Kannst du hier auch noch einstellen, wird ein, wird wie ein Besucher behandelt, der alle Cookies akzeptiert hat. Das heißt, das ist normal, das würde ich auch so einstellen, weil ein Bot oder ein Crawler, ja, der muss ja Zugang haben und wenn er keinen Zugang hat, dann kann zum Beispiel die Search-Konsole bei dir auf der Webseite nicht funktionieren, beziehungsweise keine Daten auslesen. Zum Beispiel zum Thema der Indexierung und so weiter. Deswegen ist das entsprechend. Hier kannst du auswählen, ob du Do Not Track respektierst. Das heißt, ein Besucher mit der aktiven Einstellung Do Not Crack sieht die Cookie Box nicht und Bolex Cookie wählt automatisch die Verweigern Link Option. Das kannst du aus oder einschalten. Ich würde es ausgeschaltet lassen, weil äh, da geht es ja um deine eigene Webseite. Und sonst könnte ja noch jemand auf die Idee kommen und ja, dich verklagen, weil du hier keinen Cookie-Banner gesetzt hast. Und dann nach Einwilligung neu laden wäre möglich, dass man zum Beispiel die Webseite neu lädt. Dann würde ich mal sagen an, weil du willst ja, dass die quasi neu geladen wird und die Einstellungen entsprechend gespeichert sind, sodass dann eben auch sofort getrackt wird. Und die Metabox kannst du zum Beispiel anzeigen auf Beiträgen und auf Seiten und ganz wichtig natürlich immer die Einstellungen entsprechend zu speichern. In der Cookiebox hast du die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu definieren. Du kannst hier äh, an- und ausschalten jeweils. Hier kannst du zum Beispiel den, äh, die Datenschutzseite hinzufügen und hier wieder die Startseite. Das habe ich dir ja vorhin schon gezeigt im vorhergehen, vorhergehenden Video, dass du hier die Impressumseite und die Datenschutzseite hinzufügen kannst. Dann äh, kannst du hier zum Beispiel noch Cookiebox ausblenden auf der Seite, zum Beispiel Impressum. Aber da musst du natürlich auch sicherstellen, dass auf der Impressumsseite kein Tracking vorhanden ist. Ne? Und selbstverständlich wieder die Einstellungen speichern. Hier ist es noch so, dass er immer alle Einstellungen speichert. Also nicht einfach hier die Einstellung speichert, was hier drin ist in diesem Bereich, sondern wirklich das komplette dann abspeichert. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, ich empfehle dir, die Box zu nehmen. Du hast aber auch eine Bar das ist das was unten dann drunter steht ich würde die Box nehmen, weil die ist dann sehr prominent platziert und ich kann dir das mal aufgrund meiner Webseite zeigen hier, diese Box ist dann prominent platziert und eben nicht nur hier unten so direkt und wie du jetzt siehst habe ich natürlich als Schweizer ein bisschen anderen Text als den Standardtext genommen. Das kannst so du auch ändern. Der EuGH zwingt mich, dieses Bannerle anzuzeigen. Ich bin zwar Schweizer und könnte es ignorieren, und trotzdem lasse ich aber hier die Wahl, wie man mit Cookies entsprechend verfahren möchte. Wählen Sie, aber wählen Sie weise. Und dann eben auch hier abwählen, zum Beispiel kann man machen, alle akzeptieren, speichern, nur essentielle Cookies akzeptieren. Das sind alles die Einstellungen, die du machen kannst. Und die bewegen sich vor allem hier bei der Cookiebox, die du dann entsprechend noch einstellen kannst. Also ich habe jetzt hier, du hast gesehen, die flippt hier auf. Und wenn ich hier auf Alle akzeptieren gehe, dann kippt die und geht so wieder in die Webseite rein. Und das kannst du hier Animationseinstellungen äh, entsprechend Einstellen beim Einblenden, beim Ausblenden. Und hier kannst du die Animation wiederholen. Ne? Das hast du jetzt gerade bei mir gesehen. So kommt es bei mir auch. Kannst also standardmäßig laden. Dann hast du hier das Logo, was eingeblendet wird. Und äh, das hast du vorhin auch gesehen. Hier ist standardmäßig dieses Ball labs Cookie. Da kannst du natürlich dein eigenes hinterlegen. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die Darstellung einzustellen, also die Schriftgröße. Da musst du ein bisschen aufpassen, je nachdem, was du wählst, welche Schriftgröße das sein soll. Dann auch den Rahmen, den Tabellenrahmen Farbe zum Beispiel. Dann die Button-Einstellungen, die einzelnen Farben und so weiter. Kannst du hier alles wirklich von A bis Z durchorganisieren. Die Checkboxen, wie du ja gesehen hast, bei mir sind die Rot und Grün und entsprechend äh, die link und so weiter. Und hier haben wir jetzt die Texteinstellungen für die Cookiebox. Ich habe hier äh, eine andere Überschrift genommen und auch einen anderen Text. Du könntest hier jetzt zum Beispiel statt ich akzeptiere, äh, könntest du speichern oder was auch immer, äh, kannst du hier noch deine eigenen Texte hinzufügen. Und hier hast du auch nochmal die Möglichkeit, Texteinstellungen zu machen. Hier würde ich einfach eins zu eins kopieren von der Cookie-Box bei den Cookie-Einstellungen, wo du dann auch nochmals äh, alle Cookies entsprechend aufgelistet findest, wo du dann auch an, aus, zurück und so weiter äh, entsprechend einstellen kannst. Dass du hier unten noch benutzerdefiniertes CSS. Falls du deine Cookie-Box speziell gestalten möchtest, hast du hier natürlich die Möglichkeit, das selbst zu machen, dann alles wieder zu speichern. Bei den Cookie-Gruppen... Da kannst du auch zum Beispiel eine neue Gruppe hinzufügen. Das ist bei Borlabs sehr gut erklärt. Hast du hier also die Möglichkeit, verschiedene Gruppen hinzuzufügen. Normalerweise sind die Marketing oder Statistics. Ich würde mal sagen, ganz vieles geht unter Statistics. Wenn du jetzt aber willst, dass du zum Beispiel verschiedene Events von zum Beispiel dem Tag Manager hier implementieren kannst willst, dann würde ich hier nebst den Statistiken vielleicht noch Events machen und dann die Cookies entsprechend zuordnen. Und hier haben wir jetzt die Cookies. Was immer geladen wird, ist dieses ball Labs Cookie. Das wird also immer geladen. Du hast aber hier auch noch die Möglichkeit, die verschiedenen Twitter, Vimeo, Instagram, Facebook, äh, Google Maps und so weiter äh, kannst du hinzufügen und entfernen beziehungsweise auch noch bearbeiten hier. Bei Facebook zum Beispiel hast du da verschiedene Möglichkeiten. Hier kannst du auch wieder selbst deine Texte hinterlegen, um die Leute noch etwas mehr aufzuklären oder zu sagen, wofür du das verwendest. Und hier einfach auch meine Empfehlung, je transparenter du das machst, desto besser. Und hier hast du zum Beispiel Marketing und Statistiken. Ich würde jetzt sagen, bei Marketing könntest du zum Beispiel das Facebook Pixel hinzufügen und äh, gegebenenfalls sogar auch noch Analytics und aber sicher Analytics hier unter die Statistiken hinzufügen mit den entsprechenden Daten dahinter. Du hast hier auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst auch Matomo früher PIVIC hinzufügen, die Leute darüber auch aufklären oder eben äh, Google AdSense. Wenn du zum Beispiel Google Werbung auf deiner Webseite schaltest mit Bannern und so weiter, kannst du hier alles einstellen. Beim Content-Blocker ist es ähnlich wie beim anderen Video, wo ich dir gezeigt habe, dass dann eben Twitter, Vimeo, YouTube, äh, OpenStreetMap, Instagram und so weiter, also die ganzen Contents, die du zum Beispiel integrierst in deine Webseite äh, mit einem Iframe oder so, dass die dann entsprechend geblockt werden. Das kannst du hier auch ein- oder ausschalten. Dann haben wir eben hier noch den Script-Blocker beziehungsweise nicht Script-Blogger, sondern Script-Blocker. Du kannst hier die Datenschutzerklärung mal nach Skripten scannen und dann werden dir alle Skripte angezeigt, die entsprechend äh, hinzugefügt werden. Und jetzt könntest du einen Script blocker erstellen und sagst zum Beispiel, nee, also die brauche ich hier auf jeden Fall, das brauche ich hier auf jeden Fall auch und theoretisch brauche ich das auch. Äh, und deswegen schaltest du es entsprechend aus. Oder an, je nachdem. Das ist aber auch wieder erklärt in den verschiedenen Videos, die du auch von Barlabs Cookie dann dir anschauen kannst. Über das Dashboard kannst du natürlich hier entsprechend äh, verschiedene Einstellungen vornehmen. Und eine tolle Einstellung, die ich dir jetzt zum Schluss noch zeigen möchte, ist diese Import-Funktion. Und hier kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt auf einer Webseite etwas schon konfiguriert hast, kannst du das hier einfach kopieren. Und auf der anderen Webseite mit der anderen Lizenz eins zu eins einfügen und alle Einstellungen Cookie und Cookie Gruppen, Content Blocker, Script -Blocker und so weiter werden übernommen. Was du dann aber machen musst, ist, wenn zum Beispiel das Tracking nicht das gleiche ist oder du ein anderes Facebook Pixel hast, dass du dann halt eben entsprechend unter den Cookies noch die Einstellungen anpassen musst. Ansonsten war es das jetzt vom Ballabs Cookie. Ich empfehle es dir, wie gesagt, wenn du es downloaden willst oder dich informieren willst, wie viel es kostet, was es für Lizenzen gibt, klick einfach unterhalb dieses Videos auf den Link und dann bekommst du auch die entsprechenden Informationen.